Hey, Gute, ich möchte mich heute mal vorstellen. Ich bin die Bambi von town Ich komme jetzt jede Woche hier auf der Seite. Wir sehen uns also jetzt ein bisschen häufiger. Ich will euch äh, immer einen schönen Spruch mit auf den Weg geben für die Woche. Vielleicht versüßt ihr den Tag oder auch die Woche. Ja, also Leute, wir hören uns wieder. Passt auf euch auf. Das Wetter ist noch schlecht. Macht's gut. Man hört sich. Servus, grüßt euch, hier ist die Bambi. Ei, das war ja kalt in der letzten Zeit. Da musste ich mir das Mütze kaufen, gell, und die Ohrenschützer, dass der Bosskopf nicht kalt wird, Stöffsche. Soll zwar kalt getrunken werden, aber so kalt ja nicht. Und, wie seid ihr so durch den Schnee gekommen? Ich habe ganz schön geschippt und gestreut. Jetzt dürft die Sonne mal wieder scheinen, gell. Naja, aber das wird noch ein bisschen dauern, deshalb passt schön weiter auf, dass nichts passiert. Und wie ist so der Montag? Na, ja, ich verstehe, wie jeder Montag, gell, ein bisschen schwierig. Deswegen gebe ich euch noch einen Kleinen mit auf den Weg, einen kleinen Witz. Geht der Vater mit seinem Sohn in den Zoo, sagt der Kleine. Papa Baba, baba das ist aber ein hässlicher Gorilla, sagt der Vater. Bub, sei still, wir sind noch erst an der Kasse In diesem Sinne, eine schöne Woche noch, wir hören uns nächste Woche wieder, tschö, macht's gut. Moche, ja die Woche ist leider schon wieder im Anfang, gell, das Wochenende ist rum, ist immer kurz, was will man machen. Ich schlafe heute auch nicht so rund, ich habe schon de wie viel de Kaffee, noch einer mehr und ich habe die Blutgruppe Arabica. Aber egal, durchhalten. Und kalt ist es ja immer noch, forschbar. Man kann immer noch nur dick eingepackt und mit Mütze auf die Gas. Aber was will man machen? Und aufpassen muss man auch noch. Naja, aber guckt mal abends raus, das ist schon länger hell, wir gehen in Richtung Frühjahr. Und ansonsten, gut, die Woche steht am Anfang, da können wir nichts machen, müssen wir durch. Wie gesagt, Kopf hoch und macht euch halt abends schön. Macht einen Shop auf, macht ein bisschen Couching, relaxed schön oder geht mal um die Häuser und esst schön Rippchen mit Kraut. Dann geht die Woche schon rum. Und damit es noch ein bisschen besser lebt, hier in kleiner für auf den Weg wieder, geht man auf den Markt, wenn die Männer schon Eikafe gehen. Also man Mann geht auf den Markt und sagt, ich hätte gern zwei Pfund Tomate. Das sagt der Händler, das heißt Kilo. Das sagt der Mann noch, komm, nimm mehr Tomate. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns, die Woche geht rum. Tschö. Moin, servus. Ich hoffe, es ist alles klar bei euch. Keiner hat einen Schnuppe oder einen schlimmen Husten. Und wenn doch, gute Besserung, trinkt einen heißen Appleboy, Hase hilft. Was riecht euch so auf im Fernseher? Man kann ja bald nichts mehr gucken. Es geht ja nur noch um den Trump. Naja, muss ich halt auch noch eine Kleinigkeit dazu sagen, gell? Ich habe mich extra für sie zurecht gemacht dafür. Also frage an euch. Wisst ihr, mit was der jetzt fliegt, seit der Präsident ist? Wisst ihr Ein mit der Herr von Ne, was mich wirklich eiert ist, Hey, da hält er nichts von der Schulhochzeit, will sie sogar verbieten, Geld, Aber äh, Hochzeiten mit einem alreichen Kerl und einer jungen Frau, die findet er gut. Die findet er ganz natürlich. Wie heißt ihm seine noch? Naja, Trump hinten, Trump vorne und so weiter, immer Trump. Aber hallo, Petro und Sarah sind getrennt, Albano und Rubina Bauer sind wieder zusammen, das Dschungelcamp lief die ganze Zeit, wir haben einen König. und da waren lauter Fähre und harte Leute drin. Ja, das sind die wirklich wichtigen Themen. Ja, und hier in Manhattan natürlich wirklich wichtig, die Eintracht. Unser Adlerbube, die haben gewonnen. Wir sind am dritten Platz in der Liga. Also schön weiter die Daumen drücke für die Bube. Naja, jetzt noch mal zum Trump. Wenn der Präsident werden konnte, ist das nicht so unrealistisch, dass ich Prinzessin werden kann. Und Bamble Town und Manhattan, der Nabel der Welt. Warten wir es mal ab. Also, schöne Woche noch. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Kopf hoch. Tschö. Servus, mojo. Ja, ich sehe heute mal ein bisschen anders aus. Ich gehe auf eine Faschingssitzung und da muss man sich ja ein bisschen verkleiden. Nicht viel, aber ein bisschen schon. Gefällt euch? Ja, habt ihr habt auch schon ein schönes Kostüm? Die Tage kommen ja jetzt erst, die Faschingstage. Also sucht euch auch was Schönes aus, damit ihr auch ein bisschen fortgehen könnt und feiern. Ja, ich versuche jetzt auch wieder den Montag rumzukriegen, wie ihr alle, gell? Ich habe ja eigentlich heute auch sehr viel vor. Aber na ja. Da hab ich halt neue viel vor. In diesem Sinne, gell, lasst langsam angehe. es brennt nix, a. ihr könnt auch schön langsam machen. Ich geb euch wieder einer mit auf den Weg, ein kleiner Witz. Steigt die Frau mit ihrem kleinen Kind auf dem Arm in den Bus, seht der Busfahrer. Oha, das ist aber ein hässliches Kind. Die Frau völlig verstört und auch wie sie aufgeregt, geht sie still auf den Platz. Ein Mann hat es gesehen, gell, geht auf sie zu und sagt, kann ich ihnen helfen? Ist was passiert? Die Frau, immer noch ganz aufgeregt, sagt zu ihm, ja, der Fahrer, der, der Busfahrer, der hat mein Kind beleidigt. Sagt, Mann, das geht nicht. Da müssen sie was machen, gehen sie vor und beschweren sie sich. Ich halte so lange ihren Aff. Also, meine Lieben, Kopf hoch. Es geht immer weiter. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche, ist mal wieder Montag. Fangt am besten an mit ein, zwei Tübscher Kaffee und ein Brezelschen knabbern, da kommt mir gut auf die Fies für den Anfang, ich hab's auch so gemacht. Mosche ist ein wichtiger romantische Tag, der Valentinstag. Männer, nicht gleich aufgeben, nicht den Kopf hängen lassen, macht euch ein paar Gedanken, nicht nur ein paar Wim oder ein paar Blumen, nee, mal schön romantische Brief geschrieben. Ja, aber nicht über WhatsApp oder ein Foto in Facebook gepostet, nee, ein Blatt Papier, erhebt sie dazu, das freut uns. Ich habe ja schon ein bisschen Inspiration um mich rum geschaffen, gell? Und Ladies, jetzt nicht lachen, auch Männer wollen nicht nur Socken und Unterhose. Macht euch auch ein paar Gedanken. Wie wär's, Schee, Kenneleit, ganz aller Hergericht, das gefällt sich ja auch den Also, in dem Sinne, feiert Schee euer liebe äh, Moje und natürlich nicht nur Moje, sondern das ganze Jahr, aber besonders Moje. Jetzt muss ich noch einer loswerden. Derby letzte Woche. der Lilien, Frankfurter Eintracht. Ö, schön Spiel. Ich mag die Lilien ja. Aber mein Herz schlecht für die Eintracht. Ah, der Bube, ihr habt gewonnen. Jawohl. Was ist das mit den Hooligans? Immer nur noch Klopperei und Knüppelei. Kelle Leute, macht euch mal einen Kopf. Das bringt's doch nicht. Bald dürfen wir in kein Stadion mehr. Also, morgen kann man mal drüber nachdenken. es ist nicht nur der Tag der Liebenden. Kann man auch über sich selbst mal nachdenken, wenn man so um sich rum hat und ob man die Welt ein bisschen besser machen kann. Nicht immer gleich knüppeln, setzt euch zusammen und die Erwachsenen trinken im Soda oder Schöpfchen. In dem Sinne, schöne Woche noch. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche! Na, wie geht's euch heute früh? Also, ich bin langsam ein bisschen mitgenommen, deswegen habe ich eure Brillen auf. Die ganze Faschingsfäden und Sitzungen, es wird geschungelt, es wird getanzt, ein bisschen auf den Tisch rumgehüpft. Hier und da ein gespritzter Äpfelwei oder sogar ein Bämbelchen und ein Schöpfchen, zwischendurch. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, da kommt mir nur sehr schwer in die Woche hin. Naja, und die Faschingstage, der große Montag und so, das kommt ja alles erst noch. Für den Kopf, ehrlich, da sind die Schöpfer und die Bämlischer nicht so gut, die sind echt hart. Naja, was soll's, muss ja weitergehen. Aber was ihr euch fragen wollt, habt ihr schon mal den Bachelor gesehen im Fernsehen? Kerle, Kerle, wie der mit seiner Rose vor der Frau herumfuchtelt. Wir haben uns früher in der Disco kennengelernt. Ja, da gab's Karos und es hat auch geklappt. Also Sachen gibt's im Fernsehen, es wird immer schlimmer. Na, jetzt haben wir auch noch Montag, ist auch schlimm genug Vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie mir heute. Dann kann ich nur sagen, Kopf hoch, wir kommen da durch, am Montag geht auch rum, trinkt ein, zwei Tipps Kaffee, kommt ein bisschen besser auf die Fies erste Mal. Und naja, für die Woche gebe ich euch wieder einen kleinen mit, ein kleinen Witz. An Kinokasse, jung Pärchen. Er sagt zum Kartenverkäufer, zwei Kinokarten bitte. Der an der Kasse, für den Hobbit, sagt der Typ, der ist eigentlich meine Freundin. Also, meine Lieben, schöne Woche noch, wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschö. Moche, ihr Lieben. Alle hopp. Ahoi. Alla, verlau. Oder wie das auch immer bei euch heißt. Auf jeden Fall ein ganz schöner Rosenmontag. montag Sicher aber einige von euch freigenommen, sind wie ich ins neige eingehüpft und ab auf die Tisch. Richtig so. Genießt es, das, das ist eine schöne Zeit. Da kommen viele Menschen lustig zusammen. Man kann ein bisschen zusammen schungeln, ein bisschen tanzen und auch mal einer zusammen trinken, vielleicht auch ein Auf jeden Fall seid alle nett miteinander, feiert schön und lasst dann das Auto stehen, gell? Ich war gestern in Manhattan auf dem Zug. Schee, Stimmung hatten wir. Ich war da an der Promi-Tribüne, wo der OB auch immer ist. Habt ihr mich gesehen? Nett? Schade. Naja, egal jetzt. Lasst's gerade bei guter Stimmung, egal wo er feiert. Ich gehe jetzt erst wieder heute Abend weg. Jetzt habe ich ein paar Kreppi und guck mir die Züche im Fernsehen an. Hier jetzt ein kleiner, ein kleiner Witz. Für die, die daheim bleiben müssen, gell? Oder die, die arbeiten müssen. In Frankfurter spaziert der Marrufe entlang, da sieht er, wie einer aus dem Main säuft. Da ruft der Frankfurter, ey, bist du bekloppt, aus der Chemiebrühe zu saufen? Davon kriegst du kurz den und fällst um. Der Fremde blickt langsam auf, hat den FC Bayernschal an und sagt, was hast du gesagt? Ich verstehe dich nicht, sagt der Frankfurter. Trink langsam, Junge, das Wasser ist kalt. Also, feiert schön, macht's gut, bis nächste Woche. Tschö. Servus, Moschel. Na, seid ihr wieder fit? Habt ihr den Faschingstag gut überstanden? Ah, ich noch nicht so ganz. Ich brauche ein Tübscher Kaffee mehr heute als sonst. Aber ist ja egal, ich halt ein Tübschen mehr. Aber hörst du mal morgens die Fäfelswitschern und es ist viel früher hell. Der Frühling Kind. Geht's aber doch gleich viel besser. Ah ja, und die Schneekleckscher ja auch schon wieder. Ist das schön. Aber habt ihr es gehört? Die wollen die Autobahnkreuze verbreitern. Ja, das Oberbacher, das, das Nordwestkreuz Frankfurt und so ein paar anderen. Ja, grundsätzlich finde ich, ist das eine super Idee. Wir stehen ja da eh blöd rum, morgens und abends. Aber wenn sie alle Glasstätchen Angriff nehmen wollen, da wird es ja noch blöd, stehen wir noch blöd rum. Das wäre jetzt so gut. Aber ändern können wir eh nichts. Also warten wir erstmal mal ab. Jetzt müssen wir erstmal mal durch die Woche durch. Deswegen wäre schon wieder ein kleiner, ein kleiner Witz. Die Anna und Alfred gehen spazieren. Ich muss die Anna nie so ins Gebiss sehen in die Gulli. Sie nuschelt, Alfred, meine See sind fort. Der Alfred sagt, sei ruhig, wir machen das, wenn es dunkel ist. Als es dunkel ist, geht sie da wieder hin, der Alfred hält die gulli hoch und die Anna wühlt in der Brie rum. Ganz Zeit vergeht, aber zum Alfred zu viel, sagt, was ist dann jetzt mit deiner See? Hast du das Gebiss gefunden? Sagt die Anna, zwei Jahre ich schon probiert, aber ganz davon war meins. Also, ich schöne auch noch, wir hören uns wieder. Tschö. Servus, Mosche, hier ist wieder die Bambi. Jetzt kennen wir uns schon zehn Wochen. das ist schön, das ist ein richtig Mini-Jubiläum. ich hab mich schick gemacht mit euch anstoßen, gell? Mit dem Boskop-Soda, also mit dem Äppler aus dem Bämbelchen. Prost! Ja, und zum Alles wollte ich nämlich mal zu fragen, was ist aus euer Vorsatz geworden zum neuen Jahr? Habt ihr so umgesetzt? Hat es geklappt? Oder seid ihr noch dran? Ei, wenn jetzt, möchte nichts. Nehmt das so nächstes Jahr wieder. Ich habe nur einen Vorsatz, ich möchte viele Leute kennenlernen, auch außerhalb Hessens. Ich möchte mal zeigen, wie schön unsere Sprach ist, wie schön mein Head und Umgebung ist. Wir haben ja nicht nur den Bembel und den Äppelboy und den Ripscher mit Kraut. Nee, wir haben auch so Sachen so wichtige, wie die Eintracht Frankfurt, unser Adlerbube und vieles mehr. Wir hören uns montags und dann lernen wir uns besser kennen und ein paar neue Leute lerne ich sicher auch noch kennen. Ich will auch mal hier an der Stelle sagen, ich freue mich wirklich sehr über jeden, der mich anklickt und heilt. Ganz schön ist das. Danke. So, ihr Lieben, jetzt lasst die Woche schön langsam angehen. Es rennt nichts fort. Hier wieder ein kleiner, kleinen Witz für die Woche. Meine Damen und Herren, seht der Chef auf der Betriebsversammlung, ich habe nichts dagegen, wenn es hier geteilte Meinungen gibt. Wir machen das deshalb so, dass ich eine Meinung habe und diese teile. Manchmal ist das so, desto weniger, sage ich, lieber zu viel gegessen als zu wenig getrunken. Habt ihr schöne Woche, wir hören uns wieder, tschö. Servus, morgen. einen schönen Montag für euch alle, auf das es schöne Woche wird. Und, seid ihr schon lang auf? Ich bin heute echt schon lang auf. Ah ja, es war so früh hell und dann hat draußen auf meiner Fensterbank so ein kleiner Piepmatz gesessen, der die ganze Zeit gezwitschert. Ja, goldig, goldig ist es, klar. Aber den Wecker kannst du ausschalten. Naja, bin ich aufgeblieben, gell? Und wenn du so in den Kalender guckst, ist es eh so schnelllebig alles. Ah ja, jetzt haben wir schon bald wieder Ostern. Und die Dippemess kommt am 7.4. Ei, also für Ostern habe ich schon noch mal zwei Nestchen auf Probe versteckelt. Das war keine gute Idee, ich finde Und die Dippemess, ja ja, 7.4., da müssen wir hieß, klar. Da ja, ist ein Muss, erst mal schöne Nierenspieß mit einem Brötchen dazu ein Schöpfchen oder ein Äppler. Oder auch ein später noch ein Was ich immer noch gern mache, ist, ich gehe aufs Riesenrad. Einfach von Ob ein paar Bilder gemacht von Hätten oder ein paar gebrannte Mandeln genascht. Toll. Ja, und die Dippschersmarkt, klar, da gibt es zwar jetzt mittlerweile auch Handtasche und so und Kram, aber Panne, Töp, Bämbelscher gibt es ja auch noch. Und ich gehe mir so zwei, dreimal hier auf die Dippen, -Messung. und ihr... Euer oh ja, Mann trifft immer mal einen Bekannten und kann auch einen Schaube zusammenpetzen. Vielleicht sehen wir uns ja. Ich babbel jetzt auf jeden Fall nochmal an, ah, vielleicht können wir uns treffen. Jetzt lasst euch wieder einen kleinen da, einen kleinen Witz. Seht Typ zu seiner Freundin? Schatz, wir kennen uns jetzt fünf Jahre. Deswegen wollte ich fragen, ob du meine Frau, sie brüllt dazwischen, ja ich will, kennenlernen willst. So kann es gehen. Also, macht schön langsam die Woche. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschö. Servus, morgen. Ich sitze bei meinem ersten Tippchen Kaffee und denke so ein bisschen nach. Letzte Woche, der Terroranschlag in London. Ey, das möchte ich ganz betroffen. So viel Verletzte und auch Tode hat gäbe, wie forschbar. Ey, was ist da nur los in der Welt? Aber trotzdem Leute, wir dürfen uns nicht einschüchtern oder unterdrücken lassen. Wir müssen weiter hinausgehen, wie wir es immer gemacht haben. Jetzt ist Frühjahr und da kann man sowieso gut hinausgehen. Hier in Rhein-Main, hier bei uns, ist ja so das Spaschelgebiet. Spaschel ist auch schon angebaut und da kommt auch das ein oder andere Spaschelfest, wo man hier gehen kann. Aber das Wetter gibt es eh her, da kann man jetzt auch immer so wieder hinausgehen. Esst mal einen guten Handkäse oder ein schäkli dazu einen Bosskopf-Soda oder eine Schöpfchen, Nehmt ein paar Freunde mit zum Labern, setzt euch in eine gute Kneipe. Was Schöneres gibt es doch gar nicht. A ich gehe jetzt demnächst mal wieder in den Zoo. Ja, jetzt Im Frühjahr hat es da kleine und außerdem, ich liebe ja die Erdmenscher. die sind so goldig. A die haben ja immer einen, der auf alle aufpasst. Der sitzt so auf dem Hüsel, und wenn dem etwas komisch erscheint, gibt er ein Zeichen und zack, sind alle fort goldig. Ja, in dem Sinne passt auch ihr weiter auf euch auf gell? und denkt immer dran, es kommt wie es kommt, immer lässig bleiben. Hier noch ein kleiner Witz für die Woche. Ein Mann sitzt mit seiner Frau im Restaurant, plötzlich bekleckert sich der Mann und sagt, Mist, jetzt sehe ich aus wie ein Schwein, sagt sie, und bekleckert hat sich auch noch. Also, wir hören uns wieder nächste Woche, macht's gut, tschüss. Servus, Mosche, ich wünsche euch im Sonne einen besonderes, schönen Montag heute. Endlich, der Frühling ist voll da. Habt ihr schon angegrillt. gegrillt? Oh, ich hab's schon ein paar Mal gerochen. Das hält mir ja nicht auf, den Grillgeruch. Das möchte ein ganz verrückt. Weil ich gehe jetzt am Wochenende auch in den Garten und schmeiß den Grill an und dazu ein Bembelche. Und später lasse ich mir die Sonne auf den Bauch putzeln. Hey, das wird schön. Und am Freitag? Ja, am Freitag geht's los mit der Dippemess. Bei dem Wetter ist es auch super. Ich bin gleich da, wenn's fast angestorben wird. Ey, wenn er auch vorbeikommt, da sehen wir uns vielleicht. Ich freue mich drauf. Also, und jetzt die paar Tage, die schaffen wir auch noch. Kopf hoch. Jetzt noch einen kleinen, kleinen Witz für die Woche. Auf die Tap geht so ein bullischer Ketcher durch die Leute und sagt, wer es schafft, diese Zitrone, die ich jetzt zerquetsche, bis nichts mehr rauskommt, noch zu quetschen und einen Tropfen herauszubekommen, bekommt von mir hier sofort 500 Euro. Meldet sich so ein kleiner, schmächtiger Frankfurter Mann. Der wird sofort auf die Bienen gebetet, gell? Und da fängt der an, die Zitronen zu bearbeiten und zu quetschen. Und tatsächlich, der kriegt noch zwei Trommel raus. Der Ketscher ist total verblüfft und irritiert und sagt zu dem schmächtigen Menschen, Ei Donnerwetter, wie haben Sie das gemacht? Was sind Sie von Beruf? der schmächtige Menschen, ich bin Finanzbeamte. Ja, so geht's. Also, bleibt gut drauf und vor allem sauber. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Das Wochenende ist deutlich zu kurz. Ich wünsche euch erst einmal ein guten Start in die neue Woche. Was habt ihr so gemacht letzte Woche? Ich habe mein Garten in Ordnung gebracht und eine Grill A geworfen Oh, schon die Düfte durch die Luft zieht. Oh, wie lecker das ist es doch. Genieße, relaxe, Spaß habe, ein Schoppe trinke und was Gutes esse und im Garten gammeln. Ach, klasse. Ja, zum Fußball. Die Eintracht-Adler ja gerade nicht so hoch. Aber gerade da brauchen die uns ganz besonders. Adlerbube, auf geht's, wir sind für euch da. Naja, und außerdem müssen wir auch immer beide Frauen unter. Die spielen super Fußball. FFC-Mädels, weiter so. Steffi Jones hat auch immer auch auf euch. Ei klar, die ist ja schließlich Frankfurterin, unsere Bundestrainerin. Also, mir drücken weiter die Daumen. Und wie war es auf der Dippemess? Wie? Ihr wart noch gar nicht da gewesen. Ah, dann wird's Zeit. Ich bin schon das hohe Karussell gefahren. Mein lieber Mann, das ist ganz schön hoch und ein bisschen windig da oben. Danach musste ich erst einmal einen Schaubepätze. Aber schön war es trotzdem. So, jetzt habt noch eine gute Woche. Und damit ihr es klappt, hier ein, kleine, ein ganz kleiner Witz für die Woche. Politiker lügen nicht, da gibt es einen Beweis für. Norbert Blüm sagt immer, unsere Rente ist sicher. Der hat nie gesagt... Eure Rente ist sicher. Also, ihr Lieben, macht's gut bis nächste Woche. Und wem's gerade nicht so gut geht, Kopf hoch, das wird schon wieder. Also, bis dann. tschüss. Servus, morgen. Einen schönen Ostermontag wünsche euch alle. Na, habt ihr euer Nestchen, euer Ostereier schon alle gefunden? ich hatte gleich. Und wie habt ihr die Ostertage bis jetzt verbracht? Bei mir war es ganz schön gewesen und gemütlich. Klar, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber man kann sich ja entsprechend ziehen, wenn man aus will. Und wer keine Lust hat, rauszugehen, ah ja, der kann doch einen schönen Kaffee und ein gutes Stück Kuchen essen und ein bisschen was aus dem Nestchen naschen, das reicht doch auch. Einige von euch haben sicher noch Urlaub, dann genießt die Tage, die euch noch bleiben, in volle Züge. Und mir anderen müssen ja wahrscheinlich morgen alle wieder arbeiten oder die meisten von uns, aber heute genießen wir auch noch in volle Züge. Ja, und deshalb gebe ich euch jetzt für die neue Woche noch einen kleinen, kleinen Witz mit auf die Weg. Auf der Autobahn soll mal der Malerlehrling den Mittelstreifen malen. Fünf Kilometer malt er am ersten Tag. Drei Kilometer am zweiten Tag. Und am dritten Tag schafft er schon nur noch zwei Kilometer. Und am vierten Tag nur noch 500 Meter. Der Meister guckt sich das an und denkt, jetzt muss ich mal was sagen. Geht er zum Lehrling, sagt er, Ei, was ist denn mit dir los? Du wirst ja immer langsamer, Bub. Sagt der Kleine, der Lehrling, Meister, ich gebe mir echt viel Mühe, aber der Weg, um die Fahrt zu holen, der wird immer länger. Also, habt euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Boah, war das die letzte Tag und auch jetzt noch moins echt kalt. Fliegt einem echt die Kapfort. fort. Der Spargel und die Erdbeeren haben es nicht leicht momentan. Schadsch ess ja beides gern. Lob ich mir die Tiefkühlpizza. Richtig super ist es und gesund auch. Wird direkt nach dem Ernte vom Pizzafeld eingefroren und die Vitamine bleiben erhalten, gell? Naja, aber egal jetzt mit dem Wetter, es kommen ja noch ein paar schöne Feiertage und da hat es sicher die eine oder andere von euch Urlaub oder auch nur verlängert Woche etwas Schönes vor. Wenn ihr also wegfahrt, denkt dran, geht mehr weg aus Häse, darf mit den und Stöpschen nicht vergessen. Also, habt eine schöne Woche, macht abends was Schönes, egal wie es Wetter, was es ist und wie es ist, zieht euch halt gut an. Hier wieder ein, kleine, ein kleiner Witz, geht man zum zum und secht was sind denn hier die Aufnahmebedingungen für Ihre Psychiatrie? Sagt der Psychiater, wir füllen die Badewanne mit Wasser und stellen dann einen Löffel, eine Tasse und einen Arme zur Verfügung. Und dann sagen wir Menschen, er soll die Badewanne leer machen. Der Mann sagt, ach, das ist klar, verstehe. Ein normaler Mensch würde Arme nehmen, sagt der Psychiater. Nee, ein normaler Mensch würde Stöpsel ziehen. Wollen Sie jetzt immer mit oder ohne Balkon? Tja, Leute, aufpassen. Schöne Woche noch, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche, Erstmal eine gute Woche statt für euch alle. Drei bis vier Tipps, ich gepetzt und der Tag fetzt. <lacht> ah, ja. bei mir war der Einstieg in die Woche heute echt ein bisschen krass. Ah ja, die Ferien sind vorbei und da ist wieder Stau überall. Ich mache zwar ein paar Garen Reit und hab's nicht so weit, gell, aber kein Parkplatz in der Nähe. Dann habe ich endlich gepackt, ist die S-Bahn weg. Und ich bin jetzt total kaputt vom Rennen. Endlich in mein Händen in der Altstadt A gekommen, ist mein Termin erst neue. Ai, ei, ei, kelle, kelle. An manchen Tagen wünsche ich mir echt, noch mal im Kindergarten in der Sandkiste zu hocken. Zack, schip über den Kopf und Ruhe ist. Naja, egal. Mäu halt noch mal den ganzen Kram, so ist es ab und zu. Ach komm, wir trinken erstmal erst einmal noch ein Tippschuh Kaffee. Und ich gebe euch jetzt für die Woche wieder einen kleinen, einen kleinen Witz mit auf die Und halten sich zwei Kumpels, sagst du, hast du schon gehört? Man will jetzt was, gegen die ein bisschen Hunde unternehmen? Ach komm, sagst was gibt's dann? Ist was Neues? Sagst du, ja, es gibt jetzt eine Kreuzung zwischen Pitbull und Bernardine. Ach, das ist ja schön, das ist bestimmt besser. Naja, die Hunde beißen zwar immer noch, aber jetzt holen sie danach sofort Hilfe und haben immer einen Job dabei. Ah, ist doch gut, oder? Naja, also in dem Sinne, lasst es euch schmecken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Und geht's euch gut? Ah, ich habe ja so einen Fitnessträger. Kennt ihr das? Da werden die Schritte gemessen, die man so möchte. Und der Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz, der Ruhepuls und der Schlaf. Und wenn man sich nicht genug bewegt, kriegt man so ein Signal am Handgelenk. Das ist eine Aufforderung, dass man wieder was machen muss. Ich glaube, ich schmeiß das Ding jetzt weg. Für mich ist das nichts. Am Ende vom Tag sehe ich immer nur, ich habe zu wenig Schritte und zu wenig Kalorien verbraucht. Ah ja, und ich schlafe immer zu oberflächlich und zu kurz, aber der Ruhepol ist ganz oben. Naja, wenn man sich so frisch über das Ding ist, ist das ja klar. Aber vor drei Tagen gucke ich da abends drauf, habe ich 15.000 Schritte. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und jede Menge Kalorien verbraucht. Ich war ganz klicklich. Da dachte ich, naja, gehst in dein Bett, gell, kannst endlich mal wieder ruhig durchschlafen. Jetzt war das Ding falsch eingestellt. Und wenn ich schon total drauf fixiert. Da ging am Handgelenk nachts um halb drei das äh, Signal an und ich gedacht, jetzt muss ich bewehen. Im Dunkeln aus dem Bett gehüpft und voll vor dem Kleiderschrank. Na, so Fitnessding brauche ich nicht. Ich mach das jetzt, wie ich es immer gemacht habe. Und da ist auch immer ein drin. Das tut mir gut. Aber egal wie ihr das macht, kommt gut durch die Woche und macht ein bisschen langsam zwischendurch. Ja, und hier kriegt er jetzt wieder einen kleinen, einen kleinen Witz. Der junge erhält sich, sie kommt gerade vom Job im Heim und sagt zu ihm, Hasi, ich habe mir heute neue Laufschuhe gekauft. Er ist super, cool, was für Gewicht, was für Dämpfung, was für Obermaterial. Sie sagt, also sie waren im Angebot und sind im Pink. Ja, Immer schön locker bleiben, wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Und wie waren gestern Muttertag? Habt ihr ein bisschen was Schönes gemacht? Früher als Kinder, da sind wir immer ganz früh hinaus, haben uns getroffen, Fliederklaue. also war das, und später haben wir ihn gekauft. Naja, aber man kann sich ja auch das ganze Jahr nett verhalten und dann am Muttertag schön zusammen essen gehen oder auch mal ein paar Tage fortfahren oder so. Naja, der Vatertag ist ja da ganz anders gestrickt, gell? Äh, Die Leiterware wird gefüllt, ab zum Grillen und ein paar Bämbelchen oder ja Bier gepetzt. Vielleicht, Männer, können wir das auch mal ein bisschen umstellen. Aber wäre doch auch gut. Mal äh, Rippchen mit Kraut und ein Bämbelchen trinken mit der ganzen Familie zusammen. Ein Männer denkt immer drüber nach. Wäre doch auch schön. Naja, jetzt müssen wir halt erstmal wieder durch die Woche, gell? Also noch einen Kaffee in den Kopf und dann machen wir weiter. Hier wieder ein, Kleine, ein kleiner Witz. An Witz. ein, ein betrunkener, steigt in die Straßenbahn. Der hatte bis zu tief ins Bämbelchen geguckt. Die Leute zu seiner Linke, die nuscheln an. Ah, lauter Deppel, lauter Deppel. Zu der Rechte rief der lauter Besoffene, lauter Besoffene. Da steht ein Mann auf und schreit ein Ah, ich bin 20 Jahre und ich habe noch nie ein Schlückchen, Stöpfchen oder anderen Alk getrunken. Die Besoffene grinst den Sächlein. Einer setzt sich zu der Ja, <lacht> Also in dem Sinne, treibt's nicht so toll, aber lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, morgen, Entschuldigung für meinen Aufzug, ich komme gerade aus der Dusche. Naja, wenn's Wetter schon mitspielt, gell, da sind wir doch gleich besser drauf, Moins. Ah ja, letzte Woche war es doch teilweise super. Ich habe gleich mal das Appleboy Eis gegessen. Lecker! Wie, was ist das? Ah, das hat doch die Sabine Schneider von FFH vorgestellt. Eis aus Appleboy. Ja, mir schmeckt es. Was habt ihr denn so gemacht am Wochenende? War da mal in Eschborn auf dem Sparchel und Äpplerfest. Da hätte er mich treffen können. Ja, Leute, ihr müsst mal in den Veranstaltungskalender ein bisschen horche und gucke. Ein Frangebärsch zum Beispiel war auch ein Kräutermarkt. Und in Schlüchtern ein Äpfelblütefest. Ah ja, was soll ich euch sagen? Nächste Wocheend Aber jetzt müssen wir erst mal wieder durch die Woche. Lasst den Kopf nicht hängen. Immer shape Häuschen zwischendurch und ein dämpchen Kaffee. Ah ja, und noch kurz zum Schluss die Adler, unser Eintracht, die hängen ein bisschen am Boden derzeit. Die brauchen uns jetzt noch mehr. Adlerbube, wir sind da! Auf geht's, ab in die Luft starte, Adler. So, ihr Lieben, jetzt ein äh, Witz hier wieder für die Woche. Zwei Rentner gehen am Marsch spazieren, sehen jung jungen Pärchen schmuse. Sagt der arme Rentner, ach, wir müsst nochmal 20 sein. Sagt der einen, spinnst du, welche 15-Minuten schmuse, nochmal 45 Jahre arbeiten gehe. Naja, wie man es nimmt, Geld. Schöne Woche noch, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, tschüss. Servus, Mosche. Und wie ist es? Habt ihr noch frei? Wenn nicht, kein Problem, du steht vor der Tür. Ei, Kerl, ich war die letzte Woche Donnerstag an Vatertag mit ein paar Jungs mit dem unterwegs. Boah, da brauchst du Kondition. Eier ja, und ein Shoppe Petze, bis sie weiter Labe, drei, vier Klane gepetzt und so geht es Kilometer lang. Das ist ganz schön hart. Dann hat man endlich die Grill aufgebaut, das Fleisch drauf. Ich habe nichts gegessen. Ich habe ein bisschen geschlafen. Nächstes Jahr mache ich das wieder anders. Da schließe ich mich an Muttertag der Landfrau. A, da wird ein Kuchen gebacken und gut ist. Und wie war es bei euch so? Alles wieder im Lack? Ah ja, die, die arbeiten mit sich, habe es ja schon gesagt. Gell? Gute Aussichten, Es kommt wieder ein lange Wochenende. Ich habe jetzt die nächste Woche ein bisschen frei und die genieße ich im Garten. Lasst es so, euch auch gut gehen, geht abends bis hinaus, das Wetter wird ja bombastisch, echt wahr. Jetzt kommt wieder ein kleiner ein kleine Witz für die Woche. Ein Vater zu seiner Tochter, was wünscht denn dir zum Geburtstag? Sagt sie, ich wünsche mir ein Einhorn. Sagt der Vater, komm, bitte was Realistisches. Sagt sie, okay? Dann möchte ich mit meinem Freund ausgehen und rumknutschen, sagst du Vater. Welche Farbe soll das Einhorn haben? Ja, so sind sie halt, die Väter, gell? Also, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Morgen Vorschlag von mir, erst mal einen Kaffee in den Kopf und langsam mit die Woche starten. Passt auf bei den Hits, ich bin nur im Schatten und mein immer dabei, mir braucht viel Flüssigkeit, aber kein harter Alkohol natürlich, also aufpassen. Nochmal zum Fußball. Eintracht Adler, ich habe letztes UEFA-Cup-Pokalspiel natürlich nicht vergessen, aber es wurde eh genug gerettet, deswegen mache ich das heute. Adlerbube, es war Bombespiel, ihr wart super. Wenn auch ohne Pokal, ihr habt gekämpft und habt gezeigt, dass ihr Adler seid. Klasse. Nächste Saison weiter so, mit nach wieder dabei. was war dann im Stadion los? Wieso habt ihr dann die Helene Fischer so extrem ausgepiffen und ausgebuht? Kerle, so ein goldig das möcht man doch nicht. Ja, die ist ein bisschen das Maskottchen von der Dortmunder, na und, wir sind Adler, da sind wir großzügig und ehrlich, die möchten doch gut Musik. Ja, also, wenn wieder mal sowas ist, bitte ein bisschen mehr Respekt, sowas möchten wir echt nicht. Und jetzt für die Helene Fischer, alles Gute und viel Kraft für die neue Tour, hier aus Hesse, aus Frankfurt und besonders von der Adler. Einige von uns sind da bestimmt dabei. Helene, wenn du mir persönlich schreiben willst, ich habe hier ein Bambi-Mail. Ja, guck mal auf die Seite, Bambi-Mail. Ich würde mich freuen, Helene. Also, jetzt habt ihr alle noch eine schöne Woche. Und hier wieder ein Witz. Der Teufel besucht den Petrus und fragt, ob man für die Zukunft mal ein Fußballspiel planen könnt. Himmel geht die Hölle. Petrus lächelt nur und sagt, habt ihr nicht die geringste Chance. Alle guten Fußballer kommen erst hier in den Himmel. Der Teufel lächelt auch und sagt, aber mir kriegt die Schiedrichter. Also, bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschö. Servus, moche. Na, wie seid ihr heute in die Woche statt? Ich habe heute früh wieder zwei, drei Wasser mehr gebracht. Aber Kopf hoch, einen Feiertag haben wir noch vor uns. Also wieder kurz Woche, diesmal. Und einige haben ja vielleicht auch einen Brüggetag. Ich bin ja Freiberufler und da kann ich mir eh ein bisschen einteilen. Deswegen habe ich gleich erst einmal schön frühstück und dann geht's weiter. Macht ihr auch ein bisschen langsam nicht so hektisch und denkt auch ein an euch. Habt ihr mal den TV-Spot gesehen von unserer frau Fußballer. Echt cool, das Ding. Ja, die Ladies-Spieler auch Weltklasse-Fußball. Weiter so, Ladies, ihr seid klasse. Ja, und wisst ihr, was ich besonders toll finde? Unsere Bundestrainerin von der Frau ist die Steffi Jones. Und die ist ja echt Frankfurterin aus Manhattan. Das ist total super. Also, Ladies, weiter so. Wir gucken auch bei euch immer nein. So. Und jetzt trinkt erst einmal einen Kaffee, ich trinke einen auf euch. Und für die Woche gibt es wieder einen kleinen Witz. Ein Mann will in einer Bank in Zürich ein bisschen Geld anlegen. Der Kassierer fragt, wie viel Geld wollen Sie einzahlen? Flüstert man, drei Millionen. Der Kassierer sagt, Sie können ruhig lauter sprechen: Armut ist in der Schweiz keine Schande. Ja, so sieht's aus. Habt einen schönen Tag, wir hören uns nächsten Montag wieder, macht's gut, tschö. Servus, Mosche. Ei, heute war ich vielleicht schon früh auf. Ei, ja, wenn so hell ist, gell, und morgens früh um halb 5, die fächeln sich schon in ihr Kaffeebut einladen gegenseitig. Ei, da bist du automatisch auch wach, und da wollte ich aufstehen. Aber die Körper möchte noch nicht so wirklich mit. Ei, ehrlich nicht, ich brauch da zwei, drei, vier Tippscher Kaffee, bis ich rundlau. Aber mal ehrlich, die letzte Woche war doch wieder shay in meinen Herde und Umgebung. Ah ja, überall. Man konnte endlich mal wieder draußen sitzen und was Schönes machen. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe am Samstag ganz gute Freunde getroffen. Eben am Sportplatz da in Eschersheim. Da ist gut Kneipp dabei. All den kennt ihr, über von dem Aldeheim. Kelle war der shay. Was haben wir viel gebabbelt und gelacht. Gut käse und klar, aber ein bisschen was Flüssiges gepetzt. An der Stelle, ein lieber Gruß an euch, das machen wir wieder. Ja, und ihr anderen habt ihr auch noch ein bisschen die Freizeit genossen. Wie jetzt noch nicht so. Ei, die Woche habt ihr wieder Zeit, es wird wieder ganz schön Wetter. Und draußen sitzen bringt doch. Naja, also nur die Woche rumkriegen und deshalb hier wieder ein kleiner, ein kleiner Witz. In der Frankfurter Kneipe am Tisch sitzen zwei Freunde beim dritten Bämbelchen. Sagt der anderen, na Herbert, hast du eigentlich schon deine Urlaubsplan gemacht? Sagst der, Stern, na, wozu dann? Mein Frau bestimmt, wohin wir fahren, mein Chef bestimmt, wann wir fahren und die Bank bestimmt, wie lange wir fahren. Naja, so ist das halt manchmal auch noch. Aber trotzdem, wir freuen uns jetzt erstmal auf die Sommerferie und Urlaub, der so nach und nach kommt. Also, wir hören uns aber nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Ja, Moins, wenn man aufsteht, ist schon ganz schön heiß, gell? Das ist ja schön, aber zu viel ist auch nichts. Das geht auf die Kreislauf und auf die Pump. Also nicht vergessen, viel trinken, auch wenn man keinen Tosch hat. Ein Wässerchen geht immer zwischendurch. Aufpassen. Ich war jetzt ab und zu mal im Schwimmbad, aber der ist ja so voll. Da bin ich dann doch in der Gatte, aber auch da nur in der Schatte. Und ihr so? Wart auf dem Frankfurter Fest? Auf dem Krisos wettessen Habt ihr nicht gewusst? Ah, ihr müsst in den Veranstaltungskalender gucken, hab ich euch doch gesagt. Da kommt jetzt noch einiges die nächsten Wochen und Monate. Also, ach hier, aufpassen, aber vor allen Dingen passt auf, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Lasst eure Kinder, Babys und Hunde nicht drin. Ach nicht für ein paar Minuten, das ist gefährlich, das heißt brutal auf. Und lauft nicht mit den Hunden über der heißen Asphalt jetzt. Die verbrennen sich die Fote, das ist echt so. Aber das wisst ihr ja alles. Also, jetzt kriegen wir die Woche erstmal wieder rum, macht schön langsam beide Hits, hier wieder ein, kleine, ein kleiner Witz. In einem Bude Frankfurter Hotel checkt ein Fremder ein und sieht, dass in der Einnahme MdB steht. Da fragt der Portier, was heißt denn das? Da sagt der Portier, Mitglied des Bundestages, mein Herr. Da nimmt der Fremde nochmal den Kuchenschreiber und schreibt in sein Name Mdo. Der Portier sieht und frech Fremde, was das heiße tut. Das echte Fremde, Mitglied der Ortskrankenkasse. Der was ist ja im falschen Hotel. Aber egal, ihr passt jetzt die Woche auf euch auf. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschö.